Hi, willkommen, mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Okay, äh, ja, weiter mit Bau sehr. Hm. Äh, ja, ein Riesenkerl, sieht rot. Der frühere Main vom nach Vegas. Bis dorf ins Bild kam. Und Luigi. Ich glaube, war auch noch, ne? Ein kleiner Main. Und wie ich mich mit dem schlage. Ah, ich glaube, äh, das Festungsmusik. Oh nein. Ah. Was ist das? Ich merke gerade, die haben alle Riesen, äh, die haben alle Mario-Mützen. Ah. Also, warum muss ich direkt schon mit... Dreck. Okay. Warum muss ich direkt schon... Ich habe ein Ticket verbraucht. Hallo. Ich kann nicht im ersten Kampf schon hier verrecken, Mann. wir Können wir doch nicht im ersten Kampf hier direkt vier Gegner auf einmal hier reinhauen? man Mann. Ja, jetzt jetzt neu gestartet dann... dann. Hätte ich mein Ticket verloren, ey. noch mal wie groß sei es im vergleich zu denen sehr gut so mein gott also viel einfacher kampf gewesen als sehr vorhin hat äh, mich nur Einzelgegner. Du bist nicht Ridley. Nein, ich bin besser und erfolgreicher. Äh. müssen ja eigentlich immer perfekt ausweichen. Boom. läuft es jetzt. nur gegen Feuer Oh Gott. ich bin da winzig im Vergleich zu die... Ja, ich habe gehört, im markt Feuer. Oh, ich war der original wrestler Ja, ich habe einen Dropkick, du nicht. Aber weil sie nicht? Ich fast noch nie gespielt hier. Aus einem Multi-Smash, wo ich ja jeden Charakter schon mal gespielt habe. hat kann es doch nicht sein nur die die kong oh. Oh. Tschüss. Oh, ich bin riesig oh. wird weiter was jetzt schon oh, mario kommt dann wahrscheinlich am ende als ne? bau wow, ich gebe einen dropkick in die fresse ah. immer versuchen den schwanz abzuhalten. Wenn halten dann so gefällt werde ich nicht hinkriegen ich neue ja noch im Abenteuermodus, als wir so lange gebraucht haben. Boah, kannst so du mal? na okay da ich kein risiko ein na ehrlich wenn ich dich wenn ich dich auf dem boden werfen Was? Warum bin ich denn jetzt dahin geflogen? Boah. Sei mit Feuer, hallo. Oh Gott. Und dann esse ich ihn. Am weiß ich einmal so rein, geil. Ah, Direkt nur ja, Ich finde das halt gut, dass Bowser wenigstens jetzt, wenn er rennt, auch wirklich rennt. Ey. Ich glaube in mili und im brawl sah richtig bescheuert aus als er ist einfach nur über den boden gerutscht wird ja irgendwie auf so ein mini moppet oder so reiten nee, muss ich mal angucken nee. ja, kein bock nee. ja, da komme ich nicht ran. nehme ich mal an, mario ist der letzte gegner ne? ja gegen einen riesen feuerspeinenden drachen gekämpft meinst du du hast eine chance ja nicht gewusst habe ist man kann sich aus den gift glaube ich befreien ne? den ja Ist. Hm? Ah, noch was? Was? Ist er der M-Master? Oh Gott, das könnte nervig werden. Metall schmilzt, ne? Ja, zu spät. kommt ja nicht rein. Oh, ist meine Plattform. Oh, ich hab gewonnen. Jetzt die Prinzessin mir, mir ganz allein. Oh. Gut gemacht. 1.0. Okay, ach, damit kann ich leben. Ich habe schon fast jeden Jahr mit acht, glaube ich. So eine hohe gesamtpunktzahl hat niemand auf dieser welt nicht mal die leute die schon seit nintendo 64 jetzt mehr spaß spielen <lacht> ja okay ich habe schon den titel gelesen also wisst da welcher charakter als nächstes kommt also ja also bleibt schon vorausgeplant also ich weiß auf jeden fall schon mehr als nächster kommen wäre als ich Bowser gewählt habe und ja wenn dieses pair ab hier so mario und bauer dass ich mir ein trailer hier von links angeguckt habe von king k rule der rivale von der bösewicht von donkey kong ne? meine, das ist ein bisschen ausgeglichener ne? Der eine ist ein riesiger Gorilla. Der eine ist ein riesiger Alligator. Bei dem Trailer hat man irgendwie voll gesehen, hat die voll gleich, äh, gleich auf waren. Aber irgendwie, weiß nicht Mario und Bowser, da ist irgendwie etwas unfaires gespannt. Weil der eine ist ein Klempner, der, der mal Feuer spucken kann, ein bisschen. Eine Feuerblume oder irgendwas anderes ein ist ein feuerspeine, feuerspeine, Riesenschildkröte, die feuer spucken kann ja feuerspeine riesen schildkröte die feuer spucken kann weil meine das ist schon ein ganz ein ganz schöner unterschied ja. Aber kann sein diese roten dinger die mich hier die ganze zeit abschießen und hat die immer mehr kommen je mehr charaktere ich mache ich meine nicht dass so viele damals da waren nein dann auch mit dem rang irgendwie zusammen wie viele punkte ich hatte am ende so viele geheimnisse mich herausfinden Man läuft ja eigentlich für eine musik im Hintergrund. Irgendwie vor klassischen irgendwie an. Oh, ich habe Mario fährt oh, Nein, Peach. Und statt Mario. Oh, ich habe kein Ticket mehr danach. Anna. Tarnators. Ab von Kid cross Uprising. Oh. Oh, ein ticket geil, oh, wann da sieht aber ein bisschen anders aus, als ich in Erinnerung hat Und <lacht> Kosmo und Wanda, aber okay. Gut, nächster Röser. Ja, hm, ich weiß nicht, ob wir müssen mal mit jedem Charakter hier gewinnen, um irgendwie ein Kämpferbild oder irgendwie so zu bekommen. Auf der Jagd nach Peach. Ja kommen wir haben wir haben Bowser gespielt, also haben wir Bowser Junior. wenn ich fair. Einfach kann ich den Park Bowser und Iggy nennen, oder irgendwie sowas. Ja. Was? Ich habe den Luma weggehauen soll schon sagen. Boom. Und die haben wir haben mal vernichtet. Er ist übrigens nicht Peach. war wow, perfekt. Was? Die falsche Prinzessin. Aber egal. Isolina ist besser. Da ist noch eine Prinzessin wer weg von meiner Tochter, dich. Finger weg von meinem Vater. Uh, uh. Boom. Boom, mein Gott. Ich könnte mein ich meine äh, irgendwie Browser Junior. Oh, auf Oh, da ein Pokéball. Muss ich direkt umdrehen. rocks. Schon wieder. Oh, ist gut. <lacht> gut. Daisy und Luigi. Ja, das an. auch. Stimmt, Daisy ist auch eine Prinzessin. Ja bitte Kanonen Kanon, cool in die Einsaugen Luigi. Ich muss schon sagen, die haben mich noch gar nicht getroffen ist bitte bitte also sich Gott. Nein, geh nicht auf mich. kann bock, dass du mich entführst. Sehr gut. Sehr gut. Äh. Schön. halbwegs gut mit Bowser Jr. Ja, und der ja, Prinzessin Zelda. Will er mit diesen ganzen Prinzessinnen, der seinen eigenen Haare mir erstellen hat was? mein Spielzeug kaputt gemacht. <lacht> War klebt er mich heran jetzt. <lacht> Sehr cool. So ihn Hey. Sehr gut. Und wie auch immer dieser Mario noch ist. Ja, Mario, super Mario Sunshine, ne? Schatten Mario heißt ja sogar ne. Das ist eine böse Version von Mario. <lacht> Wir haben aber die Prinzessin in Klamotten an. überraschend gut Satt. alter ich die hier alles nicht aber dinge auch so benutzen kann ich dachte man muss nach den hand halten oh, das wäre so gut gewesen Wenn die kanonenkugel noch getroffen hätte sie runtergefallen ist alter Einer wo fliegt denn der? Bis euch. Ja, Mario ist die einzige, ist der einzige, der seine Prinzessin beschützt. ne? Okay, kommt hat auch seine Tochter beschützt. Also, Aber wo war Link, als ich auf Zelda losgegangen bin? Der ist wohl auch von Luigi beschützt. Wo war Link, Alter? Ja, das mag krass. Auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl am Ende. Vielleicht recke ich ja auch nicht und krieg 9.9. Das wäre geil. Ich bezweifle es aber. Oder auch wenn ich einmal frecke, ne? Ist ja trotzdem halbwegs gute Punkte bekommen, glaube ich. ein rein? Oh. Und ja, natürlich. Und langsam kriege ich die auch. Ich so ein Gefühl, weil die machen jetzt unglaublich viel Schaden, oder? Also. kommt immer weniger schaden bei einigen sachen habe ich so ein gefühl da kommen solche kombinationsangriffe ja. sieht natürlich nicht so viel ab wert war oh, sehr gut dieser angriff ne? ich weiß nicht wie Sie sind wahrscheinlich perfekt blocken in dem moment ne Oh, ehrlich. Wer ist der? Rest der. Warum einsetzen sollen, diesen Angriff? Oh! Ja, du hast mir nicht nochmal raus. Nein. Falsch Richtung. Boom, oh, Roadkill. Oh. Oh, schön. Gut gemacht. Hier sind eine Ticket noch verbraucht, dann hätte ich bestimmt 9.9 erreicht. finde ich auch okay da müssen wir jetzt noch ein paar belohnungen winken 9 punkt hallo 9.5 sag mir nicht ich muss 9.9 erreichen um vier sterne geister zu bekommen falls es überhaupt möglich ist ich hoffe es doch Und wir gleich noch mal im shop oder so nachgucken geister oder irgendwie so was shop ich kann irgendwie gar keine lieder mehr kaufen glaub ich glaube ich habe schon alle lieder freigeschaltet alle ja gekauft die kaufbar sind lami kostüme My kostüme habe ich auch nicht mehr zur verfügung hier im shop also ich die alle schon gekauft habe der kaufbaren wenn man sicher einige sind noch per meilenstein oder so Ugh, versteckt aber sonst nee. nix mehr Oh meine nase Kratz, kratz, gut. Sagen wir nicht, ich muss für Bowser Junior mit jedem Charakter hier machen, um irgendwie, weiß ich nicht, ein Kämpferbild oder so freizuschalten. Ich meine, war früher bei einigen die Sachen. Es gibt ja keine Trophäen mehr in diesem Spiel. Keine Ahnung super smash spaß braun oder muss es also ja da ruhig verschiedenen charakteren die irgendwie verschiedene versionen haben mit jeden charakter einzeln zum beispiel durchspielen damit Zelda und äh, schick die konnten sich ja verwandeln war nicht separate charaktere damals muss man glaube ich einmal mit Zelda und einmal mit schick irgendwie den finalen boss immer erledigen markat modus mehr oder weniger klassisch modus der ist auch schon klassisch modus kann sein hat ich mich irre aber ich meine das war so aber ja, das ist nicht der fall mit browser junior ja, er tut illegal hier transportiert. Bowser junior Magolo. dumme ja feiern ja ist Mist <lacht> im englischen habe ich warum sie sind so genannt haben aber nächstes mal weiß ich gar nicht nächstes du wir nehmen lasse er mal schauen alle kart 15.000 schwert nö. Heute gar, Ticket holen, das wäre nicht schlecht. Ja, Wollte ich jetzt mal gucken. nachher ja, Geister, war. Wow. Oh, sind wieder Dinger. Die tue ich aber auf Screen einsammeln. Ja, guck mal hier. ich viele Sachen nicht schon ab. Ja, mal zeigen, was ich alles auf screen hier geholt habe. Hm. Weil nicht, das haben wir ja alles miterlebt, ne? Ja, ich glaube, so ab... hier, die alle sind... So Sachen, die ich auf screen hier gesammelt habe. durch klassisch muss oder ich kaufen und so da kämpfer ja wir haben ja einmal bild das von super smash bros ist und dann einmal von dem originalspiel ne so verstehe ich das hier das zum beispiel das eindeutig hier super smash bros grafik und das ist halt artwork vom breath of the wild ne ja, Pokémon Grafik, Artwork, Smash Bros, Pokémon, nee. Pokémon, Smash Bros, Pokémon, Smash Bros, Pokémon, Smash Bros. Bin ich gut? Sieht man so die offiziellen Artworks von einigen Spielen. Hier zum Beispiel Animal Crossing sieht sehr Derpy irgendwie aus. Oder Street Fighter. Mein Gott. Ja, und der Street Fighter Art-Style sieht irgendwie so aus. Sieht voll gemein aus irgendwie. Charaktere sehen alle aus, als würden sie voll wütend sein und so. Ja, Castlevania. Muss Mega, man. Ja, war sehr komisch aus. Das Originale Cover von Mega Man. Google, mal war das... ist einfach nur so ein Typ, der hat irgendwie eine Knarre in der Hand und hat irgendwie so einen, so einen blauen Anzug an. Das sieht so bekloppt aus. Das ist auch beste Ding aller Zeiten. Ja, der Arzt von Kid Icarus gefällt mir. nicht ich habe keine Ahnung von Kunst aber so die Schattierungen oder irgendwie so sowas sehen gut aus bleiben auch früher sah die Char okay Roy früher sah die Charakter auch ein bisschen derpy aus also das auch schon von älteren Spielen ne Okay. Wo ist Ness? Äh, wo ist Ness? Wir mal da auch schon Lukas. Wir müssen ja eigentlich nur so Pixel-Grafiken haben, ne? Ja, da, genau das meine ich hier. Ich muss jetzt nicht extra mit jedem Charakter spielen, ne? Ich kann auch einfach die Kämpferdinger kaufen. So wie ich das verstehe, ne? Da bin ich blind oder was? Wo sind Ness und Lukas? Die habe ich da auch gespielt. Da. Ja sehr komisch ich dachte er kommt aus einem späteren spiel warum müssen neben seine noch älter da gibt es keine art für den keine ahnung gut haben wir hier mal ein bisschen zeit verbracht und ja gut aber ich sagen da war es für diese folge ja ich bedanke mich für alles fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr ein Like ein abo ein kommentar hinterlassen würde wäre sehr doll von euch und sehen wir uns nächstes mal im abenteuermodus wieder tschüss zikkowski